Hallo alle! In diesem Video erfahren Sie mehr über das Marketing des Unternehmens NSBI und darüber, wie viel Einkommen und in welcher Zeit Sie verdienen können. Sie können das Marketing-Schema unter dem Link unter diesem Video ansehen. Dort erfahren Sie alles bis ins kleinste Detail. Und jetzt das Grundprinzip. Sie sind bereits daran gewöhnt, dass Geschäfte Ihnen einen kumulativen Rabatt anbieten. Und Geschäfte geben Ihnen Bonus. Genauso ist es bei der Firma Nspi. Sie erstellen Ihre persönliche Nummer und erhalten Ihre Prämie. Aber im Gegensatz zu Geschäften, ermutigt NSBI nicht nur zu einem persönlichen Kauf, sondern auch zu einem Kauf, der auf Ihre Empfehlung hin getätigt wird. Zum Beispiel haben Sie Ihren Freunden von NSBI erzählt. Und Sie helfen Ihnen, Ihre persönliche Nummer zu bekommen. Diese Freunde wiederum sprechen auch über das Unternehmen SBI. Und Sie helfen auch Ihren Freunden, Ihre persönliche Nummer zu vergeben. Alle von Ihnen werden Teil Ihrer Gruppe sein. Und für Ihre Einkäufe erhalten Sie Bonus, wenn Sie die einfachen Regeln des Marketingplans befolgen. Es gibt keine Beschaffungsanforderungen für Sie oder für Ihre Freunde im NSP. Jeder kauft, was ihm gefällt. Und wie sehr er es mag. Mag ist das Wort. Das ist das Schlüsselwort, weil die Leute die Produkte des Unternehmens mögen und bereit sind, darüber zu sprechen. Je mehr Volumen Ihre Gruppe macht, desto mehr werden sie bezahlt. Sie erhalten den maximalen Prozentsatz der Vergütung, wenn Ihre Gruppe ein Volumen von 1000 Punkten pro Monat erzielt. Dann wird Ihnen der Titel-Marketing-Leiter verliehen. Aus dem Volumen der Führungsgruppe werden Sie von 5 bis 30 Prozent bezahlt. Es geht um 150 bis 200 Dollar. Die Erstellung einer solchen Gruppe dauert normalerweise 3 bis 4 Monate. Und Sie können durch die Schnellstart-Aktion Boni im Wert von über 100 Dollar erhalten. Das ist der erste Teil des Marketings. Es betrachtet die Auszahlungen innerhalb einer Führungsgruppe. Und hier haben Sie vielleicht eine Frage. Und was passiert, wenn einer der Partner Ihrer Gruppe sich davon hinreißen lässt, über die NSP zu sprechen? Und er wird seine eigene Führungsgruppe gründen. Es wird also einfach wunderbar sein. Ja, seine Gruppe wird sich von Ihrer Führungsgruppe abheben. Aber Sie werden es nicht verlieren. Sie werden bis zu 11% für das Volumen Ihrer Führungsgruppen der ersten Generation bezahlt. Wenn diese Gruppe 1000 Punkte macht, diese 11% sind 110$, Dollar. aber Sie bekommen immer noch von Ihrer Gruppe. Vergessen Sie nicht! Und da haben wir ungefähr 150$. 200$. Dollar. Normalerweise dauert es 6 Monate, um eine eigene Gruppe und eine Führungsgruppe der ersten Generation zu gründen. Und das Unternehmen zahlt Ihnen zusätzlich einen Bonus für die Schnellstartaktion. In diesem Stadium ist es über 200$. Dollar. Und ab dem Titel eines Führungsassistenten können Sie in das Autobonusprogramm aufgenommen werden. In den vergangenen 5 Jahren wurden mehr als 130 Partner zu glücklichen Besitzern von Neuwagen verschiedener Klassen. Und manche Partner haben in dieser Zeit schon drei Autos gewechselt. Resümee für 6 Monate. Sie haben ein monatliches Einkommen von etwa 300 Dollar erreicht. Und mehr als 300 Dollar haben sie zusätzlich durch die Schnellstartaktion bekommen. Und jemand bekam ein neues Auto. Viel, wenig, es ist nicht für alle gleich. Aber das ist nur der Anfang. Eine Frage für diejenigen, für wen es wenig ist. Was muss getan werden, um mehr zu haben? Irgendwelche Ideen? Alles ist sehr einfach. Wir müssen neue Führungsgruppen aufbauen. Und sie werden nicht nur für das Volumen der Gruppen der ersten Ebene bezahlt. Aber sie können für das Volumen von Gruppen der zweiten, dritten und so weiter bis zur siebten Generation bezahlt werden. Sehen aus. Sie haben eine Gruppe der zweiten Ebene gewachsen. Und aus dieser Gruppe verdienen sie oft bis zu 9%. Als Sie in der ersten Generation drei Führungsgruppen aufgezogen haben. Ihnen wurde der Titel eines Leaderberaters gegeben. Sie können bis zu 5% von Gruppen der dritten Generation erhalten. Wenn Sie in neun Monaten Beratungsleiter wurden. Sie erhalten wieder einen Bonus für die Schnellstartaktion. Diesmal über 600 Dollar. Das Einkommen auf diesem Niveau beträgt bereits etwa 1000, 1500 Dollar im Monat. Als Sie in der ersten Generation fünf Führungsgruppen aufgezogen haben. Ihnen wird der Titel eines Leader-Managers zugewiesen. Wenn Sie die einfachen Regeln des Marketingplans befolgen, können Sie 2% von Gruppen der vierten Generation erhalten. Verstehen Sie bereits die Idee des Marketings? Je breiter, desto tiefer. Je mehr Gruppen der ersten Generation Sie haben, desto mehr tiefen Stufen haben Sie, die zusätzliches Einkommen bieten. Ab diesem Rang erhalten Sie zusätzlich einen weiteren Prozentsatz einer organisations -Bony aus Ihrer gesamten Struktur. Der Leiter des Managers hat ein Einkommen von etwa 2 bis 2.500 Dollar. Und wenn Sie diesen Titel an einem Jahr erreichen, Sie werden über 1.000 Dollar bekommen. In der Aktion Schnellstart. Optimistisch? Der nächste Schritt in Ihrem Wachstum ist der von vielen geliebte Titel. Regieassistent. Der Regieassistent hat in der ersten Generation bereits sieben Führungspersönlichkeiten und Sie erhalten bereits eine Autoprämie für die Führungskräfte der ersten Generation. Wenn Sie sich für diesen Titel qualifizieren. Ihr Einkommen wird etwa 3.000 bis 5.000 Dollar betragen. Und das beeindruckendste ist, dass Sie einen weiteren Bonus erhalten. Das Unternehmen schenkt Ihnen eine Reise nach Amerika. Diese Konferenz heißt Rising Stars. Alle, die auf dieser Reise waren, sahen die Zentrale und die Produktionsanlagen des Unternehmens. Sie haben mit dem Management und mit erfolgreichen Führungskräften aus anderen Ländern der Welt gesprochen. Jeder sagt, dass dies zu einem Schlüsselereignis in seinem Leben geworden ist. Aber ihr Wachstum bei NSBI endet hier nicht. Noch erfolgreichere Reihen stehen bevor. Direktor-Berater, Direktor-Manager, Mitglieds des Verwaltungsrats und zusätzliche Incentive-Programme, Autos des Unternehmens, Jahresurlaub an den besten Orten der Welt. Fantastisch? Nein, realistisch. Denn die Firma NSBI arbeitet seit 2012 erfolgreich mit diesem Marketing in Osteuropa. Dieses Marketing ist also verifiziert, effektiv und profitabel. Jetzt, wo sich die Menschen um ihre Gesundheit kümmern, wächst NSP wie nie zuvor. Allein im letzten Jahr sind uns in Osteuropa rund 50.000 Partner beigetreten. Wir haben ungefähr 1000 neue Führungskräfte und mehr als 10 neue Direktoren gewachsen. Einschließlich der höchste Rang. Das Unternehmen nimmt nun seine Aktivitäten in Mittel- und Westeuropa auf. Willkommen in der Welt von NSP.